Mein Name ist Christian Deters, ich bin 51 Jahre alt. Wir befinden uns hier in Lohne, süd -Ollenburg. Wir bewirtschaften einen Schweinemastbetrieb äh, an verschiedenen Standorten. Äh, zurzeit äh, produzieren wir wöchentlich ca. 3000 Schlachtschweine und befinden uns hier in unserem Standort in Lohne, äh, der eine Kapazität von 3000 Schweinen hat. Wir haben mit Activo Nodus ein Produkt gefunden, was uns weiterhilft in dem Bereich. Wir ersetzen die Einstallprophylaxe mit Activo Nodus, um Durchfallerkrankungen zu unterbinden. Bei uns ist das Hauptproblem in unserer Produktion, wir beziehen den größten Teil unserer Ferkel aus Dänemark und haben doch immer wieder Einstalldurchfälle, beziehungsweise auch PIA oder sonstige Durchfälle. Und erkennen oder müssen immer wieder dagegen vorgehen. Wir sehen, dass das Produkt bei einer gewissen Aufwandmenge schon Effekte hat und uns auch unterstützt. Bei sehr hohen Krankheitsfällen wird der Aufwand natürlich sehr hoch, weil wir hohe Mengen einsetzen müssen. Wir gehen da bis auf 4 Kilo die Tonne und, aber wir erkennen, dass der Durchfall deutlich besser wird. Ja, wir setzen auf einfache Produkte oder für uns muss durch unsere Mitarbeiterstruktur es sehr einfach sein. Wir setzen das dem Futter zu über eigene Dosierer und können damit gewährleisten, dass das eigentlich sicher ans Tier kommt. Ich arbeite gerne mit Ewine zusammen, weil die Regionalität, kompetente Beratung und eben die Fachkompetenz mich anspricht.